Kommen wir zur Technologie und natürlich auch warum dieser Fußballschuh der beliebteste ist und auch in der Welt der Fußballschuh bei den Profis am meisten getragen wird. Zum einen natürlich der Nike Superfly von Cristiano Ronaldo oder Kylian Mbappé und hier natürlich eigentlich der Schuh von Erling Haaland, wie es hier weitergeht, wissen wir nicht, aber auch Leroy Sané beispielsweise trägt diesen Fußballschuh. Was macht ihn jetzt so gut? Zum einen haben wir hier Vapor Posset Obermaterial, vierlagig, das kennt ihr natürlich schon, wobei man sagen muss, bei vierlagig denkt man eigentlich, okay, der ist relativ dick, nichtsdestotrotz ist er sehr, sehr weich, sogar noch weicher als es vorher beim Flyny der Fall war. Wir haben hier auch coolerweise die einzelnen Komponenten eingetragen, um zu zeigen, ja, was passiert hier genau im Schuh. Zum Beispiel hier ist es ein bisschen verstärkt, um hier den Vorderfuß zu fixieren, vor allem beim Richtungswechsel. Da ist Nike auf jeden Fall sehr, sehr stark unterwegs. Man hat ein sehr weiches Obermaterial, auch vor der Einlaufphase ist es sehr, sehr angenehm weich. Man spürt den Ball perfekt. Damit ist er natürlich auch optimal im Bereich Tempo-Dribbling. Ansonsten ist dieser Fußballschuh natürlich für das Thema Speed, das heißt auch hier haben wir an der Sohle eine Anordnung, die jetzt nicht mehr wie früher beim Superfly 7 nur geradlinig maximal beschleunigen soll, sondern hier auch wieder wie immer Thema Wendigkeit. Das heißt Nike hat hier nochmal weiter gearbeitet, um diesen Fußballschuh nochmal zu verbessern und man muss sagen, hier auch diese Passform ist nochmal effektiver geworden und insgesamt wahrscheinlich der aktuell oder immer noch aktuell einer der besten Fußballschuhe, aber auch speziell was die Technik dahinter angeht. <lacht> Kommen wir zur Passform des Nike Superfly 8 und Nike Mercurial Vapor 14. Man muss sagen, allgemein war natürlich beim Nike Mercurial immer für schmale Füße das Ding. Deswegen hält sich das natürlich auch noch schwer. Aber bei diesem, bei der neuen Generation, von Superfly 8 und Vapor 14, ist es tatsächlich so, dass man ihn von schmal bis leicht breit tatsächlich spielen kann. Ich habe auch mittlere bis leicht breite Füße und fühle mich extrem wohl, vor allem hier beim Nike Vapor, denn sind beide sehr, sehr dehnbar, das heißt sehr anpassungsfähig, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Früher war das ja immer so, nee, nur für schmale Füße, ist nicht mehr so. Deshalb, falls ihr leicht breite Füße habt und hier ein Speedboot sucht, ist auch der Nike mit Bild tatsächlich bespielbar. Was natürlich hier Komfort angeht, sehe ich mich eher beim Nike Vapor, denn wir haben hier zwar eine Socke, was viele bevorzugen, die kann aber hier vor allem zum Übergang vom Obermaterial zur Ferse, zu Druckstellen kommen, das ist bei mir auch passiert in der Testphase, kommt immer natürlich darauf an, was für eine Fußform hat, aber hier ist natürlich ein kleiner Risikopunkt, nichtsdestotrotz ist die Ferse hier bei Nike sehr, sehr gut und angenehm, ich habe beim Vapor keinerlei Probleme. beim Superfly, wie gesagt, habe ich da so ein bisschen Blasenbildung in der Ferse, generell fühle ich mich deshalb auch beim Vapor etwas wohler, Mittelfußbereich, wie gesagt, trotzdem natürlich ein enger, solider Sitz, weil es hier natürlich um das Thema Speed geht, nichtsdestotrotz von schmal bis leicht breit bespielbar. Das war es auch schon wieder zum neuen Nike Superfly 8 und Nike Vapor 14. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback, falls ihr euch diese Schuhe sichern wollt. Ab dem 7. gibt es die bei Absolute Teamsport. Findet ihr Links unten in der Beschreibung. Natürlich lasst auch Feedback da. Was sagt ihr zur Optik? Bin auf jeden Fall ein großer Fan. Sehr, sehr happy, mal wieder was schlichtes. Eure Meinung in den Kommentaren. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr keine verpassen wollt. Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.